Hallo! Auto-Tune-Activated! Yeah. Auto Auto-Tune-Activated! Auto-Tune-Activated! Was geht da, meine Freunde? Will ich aufnehmen? Ja, Mann, willst du mal, willst, willst du... Hey, Sorry, komm, Mann, hast du... Ich warte oft, ja, hast du Lust, Junge? Ja ja, ja, ja, ja... Bruder, das ist genug, Mann, und jetzt haben wir ein nummer 1 charting Du musst mitmachen, bei eins Ich was ich bin ich bin bin bin bin ich bin ich nicht ich bin ich bin ich bin Ich will aufnehmen. Hass, Hass, Hass wie noch nie. All the best Young ja. Spirit, you are Wir brauchen keine Zeit. Die meiste Zeit, wenn ich lange schreibe ist das für mich ein Teil vertreibt. Du kleiner Kekst, du brauchst meinen in weite Zeit, einfach scheiße Bleib Ich bin voll auf dem Hype, chill mit am Rhein Während du zu Hause weißt, wenn du nicht sein kannst wie ich Sind zu so dritt, niemals zu zweit, brauch nen Beat und dein Mic Fühl mich niemals allein und du Kekko bist nicht Ich mon in J, du stehst daneben, schaffst du Ich werde heiß, erbring mein Leben in der Luft. Ich bin zu breit und du bist selber, du bist du hab keine Time, ich bin connected wie Bluetooth. Türlinger Max, ja mit Mucke bin ich gut. Cool. Output die Weiterfarbe bunt, ja, ich bin schwul. Eure Texte haben weniger Internet als Anträge von allen an im Bundestag. Sag mir, was ich nicht die Ode Ich lache bei euch aber nicht, weil ich komisch war. Du bist die Wish-Vision von deiner Wish-Vision von deinem Bogen auf. Weil du bist rote Blogger, hast die Hosen vorne. bin in den Sonntag deine Uhr bekommen, was? bis zum Ende. Bleib beim Ball, bis zum Ende. Alle meine Leute werden immer zu kämpfen. Na dieser Stab, ich bin was ist mit so einem Arsch. Ich bin krass, ich bin mit das Kapital. Ich sag, was ist das ist eine Qual. Wie ein Gefängnis, es gibt keine Wahl, die das hier beendet. Hier bei DSDS und ich will einfach mal sagen so, so Ich kann eigentlich so gut singen, ohne Backe und sonst noch Also ich, ich bin so fly wie gerne in Rätsel und fly wie die Dressel, wenn du schimpfst, dann hilft dir auch kein sie in der Welt, der Wenn du bist, dann eine du, ein du, ein du ein. Ja, you are mine Nein, was? So, und wenn irgendjemand sich so bückt, am besten noch so ein stray dann mach ich die Tür so, bam, auf. <lacht>